Leute. Ja, ich bin momentan im Urlaub. Ich habe drei Wochen Urlaub. Und bin über Polen. Erstmal hierher nach Dolny Morawa gefahren. Zur Bridge 721 oder wie die heißt. Ich habe jetzt nie hier offen. Ja, und da war ich heute über die Brücke. Bin aber verbotenerweise wieder auf der, auf der Eingangsseite wieder raus. Eigentlich ist es eine Einbahnstraße. Aber die, ich sag mal, 30% der Leute, die da drauf sind, die sind auf derselben Seite wieder raus. Da ist das glaube ich, nicht so schlimm. Ja, erste Nacht habe ich in Polen an einem Stausee kurz vor Breslau geschlagen. Und heute bin ich schon ja ganz kurz am Ortseingang von Dolny Morawa. ist so ein kleiner Parkplatz, wo hauptsächlich Wohnmobile stehen und auch einige übernachten. Also jetzt sind hier noch ein, ein Pärchen mit dem so einem Minicamp, Weiter vorne, das habe ich auch ein Bild gemacht, schon mit einem Dachzelt. Hier drüben stehen noch zwei Wohnmobile. Da habe ich noch niemanden gesehen. Und ja, jetzt werde ich hier die Nacht verbringen. Und dann werden wir sehen, was wir machen. Da will ich dann Richtung Slowakei zur Zipserburg fahren. Hier gibt es jedenfalls zwei Sommerrudelbahnen. Die bin ich, das letzte Mal bin ich in Eubien die Sommerrodelbahn gefahren, vor 15 oder 20 Jahren. Da war das noch so eine einfache Blechwanne, wo man mit so einem Rollding da drin sitzt. Und hier, die sind ja jetzt richtig, richtig wie eine Achterbahn richtig richtigen Schienen, wo der Wagen richtig drin hängt. Unterwegs werden die Wagen auch gebrannt, äh gebremst und war geil eigentlich hätte ich die noch zweimal fahren müssen und die bremsen aber immer wieder auch automatisch ab wenn es irgendwo enge wird auf der strecke oder so somit kann eigentlich gar nicht passieren auch wenn du die ganze tor schuss ja gut ich muss jetzt zweimal auch anhalten weil fummerweise jetzt standen Aber das hat theoretisch die Bahn auch alleine gemacht. Meine diesjährige Urlaubstour machte ich wieder mit dem Auto. Ich fuhr über Polen nach Dolny Morava in der Tschechei, dann weiter nach Osten über Poprad, Lewacza, zur Burg, ins slowakische Paradies und dann weiter nach Kosice. Von dort ging es weiter nach Polen und am letzten Urlaubswochenende war ich dann auf dem Folklorum dem Musikfestival in der Kulturinsel Einsiedel. Geschlafen habe ich im Auto, teils irgendwo in der Natur, teils auch auf regulären Campingplätzen. Ich besuchte auch diverse Sehenswürdigkeiten und Museen. Ein paar davon werde ich euch hier zeigen. Viel Spaß! Platz hier gefunden. Eigentlich mit dem Auto hier. Es steht ganz leicht schräg. Aber wenn ich so schräg mit dem Kopf nach oben schlafe, geht das noch. Ich habe mir noch einen Baum unter die Futterräder gelegt, damit ich nicht ganz so schief stehe. Wikipedia meint zu dem See. Der Slugsee ist ein Rückhaltebecken am Kanal der Tobenden Neise. Im Bergland in der Wojewodschaft Niederschlesien, Ein Kilometer nordwestlich der Stadt Javor. Er wurde 1978 fertiggestellt. Gerade mal im See gewesen. War super. war oh, nämlich nee, ganz schön warm wieder geworden jetzt hier ich hatte den vorteil ich hatte nichts also weiter draußen ich brauchte durch die türen zu machen ich stehe hier in Polen am czalev Ich habe hier die erste Nacht in meinem Ich will dann hier Brustentierauto. Ich <lacht> will dann weiter zu den Tschechen und dann ins Slowakische rüber. Ja, in den Polen war ich ja jetzt eigentlich schon mal gewesen. bin jetzt in Polen am tschadow stausee wo gerade die Bilder in den Rechner, die ich heute gemacht habe. Ich habe jetzt meinen Urlaub angefangen. Will jetzt drei Wochen mit dem Auto rumfahren. Will jetzt zuerst ins Tschechische. Da haben sie dieses Jahr eine neue Brücke fertiggestellt. Die geht die überspannt ein großes Tal im Gebirge. Und die wollte ich mir jetzt angucken. Und danach wollte ich dann weiterfahren in Richtung Slowakei. Und dort wollte ich erst zur Zipzerburg. Ja, und weiter habe ich noch nichts geplant. Werden wir dann mal sehen, wo ich mich da noch hinführt. Wo ich mich dann noch weiter treibt. Jedenfalls, ich will es dieses Jahr ein bisschen ruhiger angehen. Auch mal zwei, drei Tage auf dem Campingplatz bleiben. Und, ja, schauen wir mal. Guten Morgen, zu hier gebliebenen. Ja, es ja, ist gerade mal um halb acht. Ich werde noch eine Stunde weiter ratzen. Aber wenn man hier mal nachts das Auge aufmacht und hier so einen schönen Blick auf den See raus hat, das ist einfach Wahnsinn. Ja, nee, ich werde noch eine Stunde weiter schlafen. Und hier mal der Blick. Ja, bin heute ziemlich zeitig munter geworden. Und konnte nicht mehr einschlafen. Ist jetzt kurz vor um 8. Also jetzt ein paar Angler. Da hat auch einer im Auto übernachtet. Die Angler, die gestern hier waren, die sind mittlerweile verschwunden. Ich weiß gar nicht, was es dafür lüchtiges ist, Angel gibt. Es piept bei dem ständig ziemlich laut. Top. Aber mittlerweile hatte ich mich dann dran gefühlt. Dann hat es nicht mehr als jetzt gestört. Hier gibt es schon die neuen flügellosen Windmühlen. Aber ich bin aus zweifachen Gründen hier. Zum einen, um mal die Aussicht hier über den Stausee, an dem ich geschlafen habe, zu fotografieren. Und zum anderen gibt es hier einen Cache. Da steht ja auch noch hier. Ja. Ich würde das Ding hier auf dem Bilddruck. Kannst kann jetzt nicht schauen. Hier ja, ist ein Foto von dem Ding. In der Busse sieht man nichts. Ach ja, doch, ich hab's. So, gelockt am 15. August um 3 viertel 11 Und jetzt gucken wir uns nochmal das Windrad an. Tatsächlich ist noch die Leiter drin, hier könntest du bis hochklappern. Aber so wie die Wände aussehen, haben sie hier drinnen irgendwann Feuer gemacht. Cool. Das ist noch massiver, die Stahl. Das bricht bestimmt nicht so schnell auseinander, wie man manchmal sieht. In irgendwelchen Videos. Regeln sind ein klein wenig. Ich bin immer noch in Polen. habe noch ungefähr eine Stunde zu fahren. So, es ist nicht mehr weit bis zur tschechischen Grenze. Das habe ich gleich mal genutzt, um hier zu tanken, weil in Polen ist ja momentan noch ein Schlagwort dabei. Ich kann jetzt so dünnen Schienen hängen, dass die nicht mehr rausfliegen. Aber die Leute fahren da trotzdem hier langsam die Zeit. Ich bin vor vielen Jahren mal am Öbin mit der Sitzung gefahren. Die war noch nicht so hochsicherheitsmäßig mit den Achterbahnrohren und sowas. Da war bloß eine einfache Blechweine, in der du da gefahren bist. Ich kam da im die letzte Kurve mit Karaura an. Hatte die ganze Bahn nie gebremst. Und plötzlich staudet sich das davon. da, da ich das, Da ich das mit Bremsen nicht mehr schaffe und bin vorsichtig selber abgesprungen. Aber der Schlitten, machte gegen den letzten Schlitten, kippte nach oben rum. Und du hast dazwischen den Beinen die Bremsstange. Und die Bremstange ist genau Mitte mit ins Kreuz von meiner Vorfahrerin da reingejagt. Da hat man richtig Glück, dass da nichts Schlimmes, Schlimmes noch passiert ist. Ich hab habe gerade gefragt, ob die die Schneekanonen mal einschalten können. Aber nee, da führt wieder mal kein Weg rein. Da musst du mir runter zu was anderes einfallen lassen. Hättest ich mal lieber das Fahrrad mitgenommen? Jetzt bin ich ja aus Versehen auf der Fahrradstrecke gelandet, aber zurückgehen will ich hier nochmal. Da war da unten, kam noch einer an, da war ein Gespatzschild, als Hinweis, dass der Fahrradfahrer kam, aber hier war kein Schild. Das fiel mir erst nach ein paar Metern dann auf, da wollte ich aber nicht mehr so gehen. Also mein Ding wäre es nie hier mit dem Fahrrad runterzufahren. Ob wir Sprünge machen hier? Europa 700 Meter, 721 Meter lang. Ich gehe aber drüben nie raus. Weil dann möchte ich ja durch das ganze Tal wieder zurück. Die haben zwar geschrieben One Way, also Einbahnstraße, aber wir sind schon einige entgegengekommen. Und die scheinen oben rausgekommen zu sein. Jedenfalls Hinten stehen sie nie und streiten sich nicht rum. Ich schaue natürlich ganz schön, aber nur wenn man stehen bleibt, Solange man läuft, merkt man es nicht. Was geht ab, ey? <laughs> Daher Mammoth von Es gibt heute Gulasch, den hatte ich mir zu Hause schon mal gekocht Und da war noch ein Portion übrig. Hier vorne die Kneipe, hatte ich mir erst überlegt, essen zu gehen, aber die stand mir nicht so richtig an, fand ich nicht ganz so anheimend dort und da bin ich halt zurück zu jetzt die Suppe gemacht.